Wieder out of stock. Was musst du tun, wenn du out of stock läufst und ist es überhaupt schlimm, out of stock zu gehen? Wir bekommen oft diese Frage gestellt, ob es wirklich so dramatisch ist, wenn man out of stock geht. Und da möchte ich jetzt ein paar Sachen aufräumen, die gar nicht so meiner Meinung nach stimmen. So, aus Verkaufssicht ist es ja so, dass wenn du out of stock läufst erstmal, du mehr abverkauft hast, als du eigentlich eingekauft hast. Das ist ja erstmal schon ein sehr positiver Eindruck und so sollte man es auch sehen. Das heißt, deine Lagerbestandswarnung hat nicht so funktioniert, weil du mehr verkauft hast, als du eingekauft hast. So und da ist es natürlich so, wenn du out of stock läufst, dass das ein paar Sachen mit sich bringt auf Amazon. Grundsätzlich ist es erstmal ein Luxusproblem und man kann dieses Luxusproblem relativ gut lösen, indem man bei der zweiten Bestellung einfach... Mehr Einkauf, weil man auch reale Zahlen über den Abverkauf hat. Das heißt, man kann eine etwas bessere Lagerbestandsplanung machen. Bei der, bei der dritten Bestellung, vierten, fünften, sechsten, immer eine bessere Lagerbestandsplanung, bis man irgendwann vielleicht gar nicht mehr Out of Stock läuft. Im Grunde genommen ist es aber nicht so dramatisch, Out of Stock zu laufen. Denn was passiert eigentlich in diesem Fall? Du hast ja dein Ranking auf Amazon schon erreicht. Und natürlich wirst du abfallen, wenn du Out of Stock läufst. Aber am Ende des Tages wird es für dich, weil dein Artikel sich vorher gut verkauft hat und das weiß Amazon, auch relativ einfach wieder online zu gehen und wieder dein Ranking zu erreichen, wenn du in Stock bist. Weil Amazon hat dich ja an, ein an eine bestimmte Position positioniert, weil dein Artikel sich eben so verkauft. Und dein Artikel verändert sich ja nicht in den meisten Fällen, weshalb du beim Out-of-Stock-Gehen dann irgendwann, wenn du wieder in Stock bist, ich sage mal innerhalb von zwei, drei, vier Wochen, auf jeden Fall wieder deine ursprüngliche Position erreichen kann Aus dem Aspekt ist es natürlich nicht so schlimm. Auf der anderen Seite verlierst du natürlich jeden Tag Geld, an dem du nicht online bist. Das muss man auch sehen. Und du hast vielleicht gewisse Relaunch-Kosten. Aber... Wie gesagt, die sind so marginal gegenüber dem ursprünglichen Launch, dass es definitiv kein Problem ist. Was passiert denn, wenn du Out of Stock gehst? Von der Amazon-Statistikseite her. Es ist so, dass du natürlich, sage ich mal, im Bestseller-Rang fallen wirst. Weil die Kunden können natürlich dein Produkt nicht mehr kaufen und das bedeutet, dass Amazon dich schlechter einkategorisiert. Das wird passieren. Das heißt, im Bestseller-Rang wirst du erstmal abfallen und irgendwann wirst du dann, wenn du in Stock bist, dich wieder hocharbeiten. Das heißt, da gibt es ein paar Tricks, die man anwenden kann, um diesen Prozess natürlich zu verzögern. Beispielsweise kannst du, wenn du siehst oder absiehst, dass du Out-of-Stock gehst, deinen Preis einfach etwas erhöhen. Dann fällst du vielleicht auch im Ranking, aber nicht so dramatisch, wie als wenn du komplett Out-of-Stock gehst. Und du kannst dadurch vielleicht, dadurch, dass du weniger Verkäufer hast, kannst du einfach diesen, diese Out-of-Stock-Phase vielleicht reduzieren oder bis zum nächsten Bestand wieder, ich sag mal, sogar Verzögern. Und dann kannst du den Preis wieder anpassen, warst nicht lange Out-of-Stock, vielleicht auch gar nicht Out-of-Stock und kannst dann wieder mit deinem richtigen Preis, wenn der neue Lagerbestand da ist, online gehen. Sollte das alles nichts helfen, das heißt, du weißt, du gehst Out-of-Stock, rate ich dir, das Listing auf inaktiv zu stellen. Was wir gemerkt haben, ist, wenn du das Listing auf inaktiv stellst, ja, dass du dann nicht so krass fällst im Ranking. Das heißt, Amazon hört auf, die, dich in die Statistik mit einzuwerten und gibt dir die Chance, weil du nicht mehr im Amazon Produktkatalog gelistet bist, relativ gut und deutlich besser, als wenn du das nicht tun würdest, wenn du in Stock kommst, wieder dein Ranking zu erreichen. Das heißt, das empfehle ich dir auf jeden Fall, wenn du definitiv out of stock gehst. Im Grunde genommen darf man das aber nicht so als kritisches Kriterium sehen. Wie ich gerade gesagt habe, dein Ranking wirst du immer wieder bekommen. Du hast marginale Relaunch-Kosten. Natürlich ist es so, du verlierst jeden Tag Geld. Darüber brauchen wir nicht reden, indem du nicht online bist, weil du machst keinen Umsatz, keinen Gewinn an diesen Tagen. Aber es ist erstmal eine gute Situation, dass deine Artikel sich besser verkaufen. Stellt euch einfach mal vor, es wäre andersrum. Eure Artikel verkaufen sich schlechter und ihr geht nie Out-of-Stock, weil ihr einfach viel zu viel eingekauft habt. In welcher Situation wärt ihr theoretisch lieber? Ich gehe davon aus, lieber in der Out-of-Stock-Situation. Und es ist normal, dass man bei der ersten, zweiten Bestellung noch immer nicht die perfekte Lagerbestandsplanung hat und eventuell Out-of-Stock geht. Aber irgendwann sollte es sich dahin entwickeln. Und da muss man einfach für sich selber schauen, was ist die richtige Lagerbestandsplanung, wie funktioniert die, wie ist der Abverkauf, da gibt es Software zu, Amazon hat ein internes System im Seller Central oder halt diverse Programme, die dir das Ganze erleichtern oder du trackst es händisch mit einer excel tabelle Also alles in allem zusammengefasst ist dieses Out-of-Stock-Gehen kein K.O.-Kriterium für deinen Artikel, ist erstmal nicht dramatisch und es gibt dafür Lösungen, wieder hochzukommen, wenn du in Stock bist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Zuwachs und über jedes Like auch natürlich. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne in, den Ko in der Kommentarbox. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, euer Enten.